Der Acer X1273 ist ein leistungsstarker Beamer mit 3000 Anselumen. Er ist für mittelgroße Gesellschaften bis ca. 100 Personen geeignet. In diesem Fall sollte der Raum abgedunkelt werden. Bei Feiern mit 150 oder mehr Personen kann es sein, dass die hinteren Reihen das Bild schlecht erkennen können. Aufgrund der höheren Lichtstärke kann das Gerät auch für kleinere Gesellschaften im Freien, etwa zu den Abendstunden, genutzt werden. Zur Mittagszeit kann das Bild jedoch bei direkter Sonneneinstrahlung im Freien nur bedingt erkennbar sein. Der X1273 hat einen Kontrast von 13.000 zu 1 und gibt das Bild im 4 zu 3 Format wieder. Das Gerät hat eine Auflösung von 1024 x 768 Pixel. Der X1273 verwendet eine herkömmliche DLP Lampe. Daher muss das Gerät nach der Nutzung einige Minuten abkühlen, bevor der Stromstecker gezogen wird. An der Vorderseite befindet sich die Linse, die durch eine Schutzkappe abgedeckt werden sollte, solange das Gerät nicht benutzt wird. Das schützt vor Staub, Dreck und anderen Verunreinigungen wie Fingerabdrücke etc. Durch Drehen der Linse kann die Schäfer verändert werden. Dahinter befindet sich ein weiterer Drehregler, mit dem der Zoom eingestellt werden kann. Auf der Unterseite befinden sich vorne eine und hinten zwei weitere Stützen, die sich drehen und damit fein lassen. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse wie VGA oder Cinch. Der X1273 ist außerdem 3D-Ready. Hierfür benötigt man noch Zusatzausstattung. Auf der Oberseite befinden sich die Funktionstasten für das Menü, die Ein-Aus-Taste sowie die Betriebs-LED. Die Betriebs-LED leuchtet bei Stromzufuhr rot, bei Betrieb blau. Weiter gibt es die Taste Source, über die das angeschlossene Gerät, zum Beispiel ein DVD-Play am Cinch oder ein Laptop am VGA-Anschluss erkannt werden kann. Dies geschieht aber in der Regel automatisch beim Anschließen. Darüber hinaus gibt es die Tasten für die Trapezkorrektur. Wird das Bild vom Beamer schräg auf einer Wand projiziert, kann das Bild manuell ausgerichtet werden. Das Gerät kann auch per Fernbedienung gesteuert sowie ein- und ausgeschaltet werden. Auf der Fernbedienung gibt es Zusatztasten, etwa die Tasten Page Up und Down zum Steuern der Präsentation per USB. Die Funktionen Freeze und Hide befinden sich auf der Fernbedienung rechts oben. In der Beamer Tasche sind Cinch Video, VGA und Stromkabel sowie Bedienungsanleitung und Fernbedienung enthalten. Bitte beachten Sie auch die Grundlagenvideos. Hier gibt's zu zahlreichen Themen wie Kabellänge, Bedienungsanleitung und Fernbedienung, zu Beamerfunktionen und Ausstattung sowie den verschiedenen Anschlüssen weitere Infos.